Moment bitte. Ich... total verabscheuungswürdig. Punkt. So, jetzt. Hörst du mir jetzt mal zu? Ja, der Artikel, von dem ich dir gestern schon erzählt habe. Wir müssen da jetzt reagieren. Jetzt lass uns doch mal über was Schöneres reden. Ich war gerade im Reisebüro und habe ein echt interessantes Angebot von TUI. -Plan. TUI? Weißt du, was dieser Konzern allein seinen Mitarbeitern antut? 7% Lohnkürzung und das in den letzten fünf Jahren bei steigender Inflationsrate. Am Ende willst du noch in die Türkei, wo Putzhilfen nicht einmal mehr genug verdienen, um sich eine anständige Krankenversicherung leisten zu können. Was hast du auf einmal gegen die Türkei? Ich? Gegen die Türkei? Gar nichts. Bis auf die eklatante Missachtung der Menschenrechte und. War ja klar. Was? Was war klar? Hör dich doch mal reden. Immer wenn ich irgendetwas sage, fällst du direkt ins Wort hältst einer deiner Standpauken. Und zerstörst jedes Gespräch damit. Wenn ich die Dinge nicht anspreche, tut es niemand. An allem willst du immer nur das Negative sehen. Jetzt komme ich einmal mit einer guten Idee und musst wieder alles kaputt machen. Ich habe mir so viel Gedanken gemacht. Den ganzen Tag sitzt du hier und versuchst, Artikel zu schreiben für. Irgendwas! Und für mich verlierst du keinen positiven Gedanken. Kannst du denn nicht verstehen, dass ich auch mal anders Zeit mit dir verbringen möchte, als jeden Abend mit dir hier dieselben Diskussionen zu führen? So siehst du das also. Ja, wie soll ich das denn sonst sehen? Versuch dich doch mal in mich reinzudenken. Meinst du, ich mach das zum Spaß? Siehst du denn nicht, was da draußen vorgeht? Die Leute da draußen laufen mit Scheuklappen durchs Leben und haben nicht einmal mehr einen Plan, wie ein freies Leben überhaupt aussehen könnte. Die kapitalistischen Eliten haben ein so feines Netzwerk der Unterdrückung gesponnen, dass die Leute verlernt haben, über das Leben zu reflektieren. Wenn niemand bereit ist, ihnen die Augen zu öffnen, verkommt diese Gesellschaft zu einer Schar hirnloser, sinnlos mitlaufender Zombies. Siehst du mich also als hirnlosen Zombie? Nein. Du hast ja gar keine andere Wahl, als das System zu unterstützen. Immerhin ist die Unterdrückung noch viel zu wenig Leuten bewusst, ist doch klar, dass du da Kompromisse machen musst. Ich und Kompromisse machen? Du willst dich doch nur wieder rausreden. Ich rede mich nicht raus. Ich spreche an. Und wenn ich sehe, dass ich sogar bei dir auf Widerstand stoße, zeigt mir das nur, wie wichtig es ist, weiterzumachen. Womit denn weitermachen? Das bringt doch eh nichts. Bitte was? Ja, du trittst immer noch auf derselben Stelle. Deine Schreibereien liest doch keiner. Und falls doch einer mal zufällig auf deinen blöden Block stößt, und sich dann auch noch die Zeit nimmt, den Kram zu lesen, hat er es einen Tag später eh wieder vergessen. Ich kann nicht fassen, dass du das so siehst. Habe ich mich denn so in dir getäuscht? Ich dachte wenigstens, du verstehst mich. Wenn du das so siehst, was machst du dann überhaupt hier bei mir? Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Weißt du was? Dann geh doch! Oder besser noch, ich geh und nimm meinen idiotischen Ideen gleich mit! Endlich ist der Platte meine Idee. Deine Ideen? Tu ja! Was hast du gegen meine Ideen? Ich versuche doch nur zur Beziehung zu retten. Du bist ein verkackter Ideologe, der keinen Funken, spontaner keiner Lebensfreude enthält. Verkackter Ideologe? Buchstabier doch mal Ideologe, du Realo-Zicke! Ja, okay. I wie Idiot, der total weltfremd ist. I wie dogmatischer Redenschwinger. I wie egozentrischer Besserwisser. O wie Opel retten war kein Fehler. O L wie langweiliger Stubenhocker. O für Stur wie ein Ochse. G wie gänzlich irrelevant. Evi, mit deinem Scheiß kannst du eh nichts bewegen. Fick dich doch, Realo Zicke. Leute wollen nur schlafen und unter uns wollen die Kinder, ne? Sie dringen sich doch nicht so auf, es ist doch noch gar nicht so schlimm. Sie sind ja auch noch. Vorsicht von euch, nicht frech werden, gell? Wieder, nicht noch. Bei den begreifen wird gekrampelt, kann ich kein Mensch Sieh Sie, das gar nicht melden müssen. Ich wohne schon 20 Jahre in dem Haus und ich halte die Tiere, da fliehen sie sofort raus. Ja, ja. Die Lasse ist eigentlich schon so wundern, ja. Wie die Schwarze. Gehen wir auf den Weg auf, Mama, ich hab jetzt schon noch ein Leben gegeben, Der ihr euch oder haben wir Du denkst nach eurer Zeit, ich spreche nicht packe Na, bekommst das? Mann, was ein Arsch! Scheiße! Was ein Scheißtag, ey! Mann! Verdammt, das tut mir leid, das war jetzt wirklich keine Absicht. Ich weiß echt nicht, wo mir der Kopf steht. Ach, das ist echt eine Sauerei. Entschuldigung, ich weiß echt. Du sagst ja gar nichts. Das ist eine Ordnung, das ist eh ein scheiß sag Ich hoffe, das ist jetzt nicht meine Schuld. Nee, Schuld. Nee, ich nicht. Es tut mir wirklich leid. Kann ich das irgendwie wieder gut machen? Ich meine, du siehst gerade so aus, als würdest du eh kochen. Kann ich dich zum Essen einladen? Griechisch, Pasta? Ja, also, eigentlich hatte ich eh Hunger, aber sag mal, hast du nichts für heute? Also, Bis auf die Chorprobe, zu der ich eh schon zu spät bin. Und äh, Lohngrimm ist echt nicht mein Typ. Also, nein. Französisch? Ja, klar. Wir ich kenne ein richtig süßes kleines französisches Restaurant hier in der Nähe. Einen Moment. Entschuldigung, einen Mob haben uns ist da ein Missgeschick passiert. Alex. Helfen. Warum habt ihr mir denn nicht gesagt, dass ihr heute eine Aktion macht? Jetzt komme erst mal runter. Wir wollten einfach, dass man wieder etwas mehr Zeit mit Melli verbringt. Du warst ja letzten Woche an sechs Tagen hier. Die letzten zwei Wochen davor auch. Was machst du denn jetzt eigentlich hier? Ich will einfach mal wieder was Sinnvolles tun. Und nicht zu Hause sitzen und Artikel schreiben, die dann eh keiner liest. Melli hat ihm wieder die Meinung gegeigt. Deswegen wollten wir nicht, dass du kommst. Jetzt setz dich erst mal hin und erzähl, was passiert ist. Sie hat einfach den Blick für das Wesentliche verloren. Hast du denn überhaupt noch den Blick für das Wesentliche? Es gibt so vieles, was zu tun wäre. Und sie macht einfach weiter, wie all die anderen auch. Es ist ja nicht so, als würde sie mich nicht verstehen. Aber... Sie ist aber schon so weit auf dich zugegangen. Und wann habt ihr das letzte Mal... Wieder was richtiges zusammen unternommen. Wann seid ihr das letzte Mal essen gegangen? Ja. Jetzt fang du nicht auch noch an! Und? Habe ich zu viel versprochen? Nein, ich bin überwältigt. Hoffentlich nicht zu so sehr. Du sollst heute Abend noch zu etwas in der Lage sein? Ich bin noch in der Lage, einen Chor zu dezidieren. <lacht> Dann war wohl unser Zusammenstoß Schicksal. Oder Ungeschicklichkeit. War ich denn so schlimm? Trampelhaft. Grazil? Nein, Gedanken verloren. Normalerweise hätte ich die ausweichen können. Mein Glück. Was hat dich denn so beschäftigt? Ach, nicht so wichtig. Lass uns von etwas schon reden. Versuch nicht, mir nachher noch wirklich auszuweichen. Was interessieren mich denn meine Sorgen? Eigentlich sind das nur Lappalien. Mich interessiert alles, was diesem wundervollen Gesicht Sorgenfalten bereitet. innen Goldgräberin. Mich interessieren immer schöne Frauen. Also hat das nichts mit mir zu tun? Oder wie soll ich das verstehen? Ich verstehe es doch einfach so. Während du mir all deine Sorgen erzählst, habe ich genug Zeit, deinen wundervollen Ausschnitt zu bewundern. Du bist und gehübt in Raspel. Wie gesagt, ich bin eine gute Zuhörerin. Ach, das ist alles irgendwie kompliziert. Es gibt Dinge im Leben, die verstehe ich einfach nicht. Man muss nicht immer alles verstehen. Außerdem sind kleine Komplikationen dazu da, das Leben interessanter zu machen. Mein Freund Phil. Warum können Männer nicht? Sie sind viel zu oft mehr als kleine Komplikationen. Die Damen. Danke Dankeschön. Ich war so frei, uns einen Tequila Sunrise und einen White Russian zu bestellen. Aber du kannst natürlich wählen, welchen du trinken möchtest. Ist der White Russian wie der du der trinkt? Ich nehme an mit Sahne. Dann nehme ich den Tequila Sunrise. Ich weiß immer, was ich will. sieht mich einfach gar nicht mehr an. Ich sehe dich sehr gerne an. Jetzt heule ich mich schon die ganze Zeit bei dir aus. Dabei kennen wir uns ja seit zwei Stunden. Es ist doch kein Problem. Manchmal muss es einfach raus. Sonst macht das Leben doch gar keinen Spaß. Stimmt, da hast du auch wieder recht. Das sind die Momente im Leben, die wirklich zählen. Ein Abendessen mit einer Fremden. Ein Abendessen mit einer Fremden, die all meine Sorgen kennt? Also, ich genieße den Abend bis jetzt. Das wundert mich. Ich bin gerne ein Kummerkasten. Du hattest ja die Wahl. Du musstest ja nachfragen. Nachhaken, wie von dir erzählen. Ich finde dich viel interessanter als mich. Sieh das mal von meiner Perspektive. Na gut, was willst du wissen? Was beschäftigt dich? Hm, ich bin manchmal einsam. Muss für ein paar läppische Euro schief singen. Renne fremde Frauen über den Haufen. Ich verbringe mit ihnen einen wundervollen Abend. Also passiert dir so etwas öfters. Du würdest es mir nicht glauben. Deshalb läuft hier alles wie im Schnürchen. Das ist die Gabe, die mir Gott gegeben hat. Ich bin beeindruckt. Und ich ein Aufschneider. Und ich ein Lügner. Nach dieser Demontage. Magst du mich noch? Darüber muss ich erst noch nachdenken. Kann ich das irgendwie zu meinem Gunsten beeinflussen? Lässt du mich von deinem Nacht probieren? Aber nur wenn ich etwas von deiner Mus krieg, dir die diesen süßen Schokomund bereitet hat. Worum geht es denn jetzt konkret? Sie kommt nach Hause, während ich an meinem Artikel über gerechte Löhne für die Kaffeebauern in Uganda arbeite und hat Prospekte von TUI dabei. Sie will in die Toskana? Nein, in die Türkei. Genau in die Hotels, in Willen? denen... Willen. Sie will mit dir verreisen, das ist klar. Hast du ihr Vorwürfe gemacht? <lacht> ja, bei klar habe ich ihr Vorwürfe gemacht. Allein die Zustände... da. Reise einfach mit ihr. In die Türkei, ins Hotel? Aber wolltest du nicht mal nach Guatemala? Ja, schon. Aber alle Leute, die fliegen, scheißen doch auf die Welt. Für die Umsetzung ihrer Ziele. Und außerdem das Schiff, das Flugzeug, das kann ich mir nicht mal in drei Jahren leisten. Ich verstehe dich, aber wenn es die Möglichkeit gäbe. NS dich den Typen Derek im Ami, Der hat vor zwei, drei Jahren hier einen Vortrag über klimaneutrales Reisen gehalten. Ja, auf dem Kongress, auf dem ihm keiner sagen wollte, dass sein Thema nicht passt. Der wollte doch ein Segelschiff ohne Geld restaurieren und den Atlantik bequeren. Das hat sich ziemlich nach Abenteuer angehört. Alle haben ihn für einen Spinner gehalten. Ich nicht. Leider werden solche Ziele nie in die Tat umgesetzt. Nie? Leider? Nein. Ist nicht korrekt. Derek hat es geschafft. Er hat irgendwo in fucking Estland so einen alten Schabracken Kahn aufgegabelt und hat ihn wieder flott gemacht mit dem Geld von irgendwelchen deutsch- oder dänischen Denkmalschutzfonds. Auf jeden Fall fährt der Kahn wieder und ist seetüchtig, fährt mit Holz oder Kohle, hat aber zusätzlich noch drei Mester zum Segeln und Derek glaubt ohne Brennstoffe bis zum Golf von Mexiko damit zu kommen. Derek hat gestern angerufen. Er sucht noch Leute, die mit ihm nach von Tallinn in die Karibik segeln. Kosnoji übernimmt er. Und wenn er dann der Karibik ist, will er die Freiwilligen durch Freunde aus den USA austauschen. Thorsten hat ihm auch gestern noch gesagt, dass er glaubt, dass die Leute auch irgendwie wieder zurückkommen müssen. Aber anscheinend hofft er da auf Wunder oder Zufälle. Ja, aber der Plan ist nicht ganz ausgeklügelt, also da könntest du dir ja was überlegen, wie du mit Melly zurückkommst. Es wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit kostengünstig für euch beide nach Lateinamerika zu kommen. Komm, geh und erzähl's dir. Sie wird auch sicher so was sagen. Hau oh, ab, wir schaffen das hier schon. Der Wetterbericht hat gemeldet. Heute wäre der Tag mit der heißesten Nacht. Ja, aber ich sein nicht. Ja, Brunnen! Katze. Steht dir. Das ist nur eine Aktion. Aber es hat Spaß gemacht. Es ist was anderes als Lohngrillen. Ja, manchmal brauche ich es etwas einfacher. Im Wasser werde ich einmal meine Probleme vergessen. Du solltest dir öfters Urlaub nehmen von deinen Problemen. Der Abend ist noch jung. Ich hab kalt. Ich auch. Wir könnten zu mir gehen, heiß duschen und einen Kakao trinken. Nein, ich glaube, ich gehe lieber nach Hause. Eine heiße Dusche und einen Kakao habe ich dort auch. Es ist bestimmt weit. Und außerdem wartet bei dir daheim nur dein blöder Freund. Was willst du denn bei dem? Der weiß doch gar nicht, was er an dir hat. Weißt du das etwa? Natürlich. Ich bin eine Frau. Ich werde nicht mit zu dir gehen. Ich werde jetzt einfach alleine nach Hause gehen. Danke für das Essen. Soll der Abend so enden? Ja. Ich habe dich eingeladen. Hm. Ja? Ich habe alles für dich bezahlt. Ich habe dir mein wunderschönes Restaurant gezeigt, mir deine Probleme angehört, mich von dir nass spritzen lassen. Und du willst jetzt einfach so gehen? Ja. Ich finde, ich habe ein bisschen mehr verdient für den Aufwand, den ich getrieben habe. Was? Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Jetzt bist du dran. Ich verdiene, dass du mir jetzt... Wie bitte? Was verdienst du? Du wolltest mir den Müll aufheben. Du wolltest mir das Restaurant zeigen, die Probleme hören. Das war verdammt nochmal alles deine Entscheidung. So, und ich erzähle dir jetzt mal, wie eine Einladung funktioniert. Du bezahlst und tust das ohne Gegenleistung. Und außerdem deine, Auen, deine Einstellung zum Kotzen, materialistische Schlappen, wie du machen diese Welt zu einem ätzenden Kapitalistensumpf. Dieses Denken zerstört jede Kreativität und Freiheit. Leute, wie du denken, dass der Scheißmarkt ein verdammtes Naturgesetz wäre. Aber das ist er nicht. Es gibt eben auch noch ganz wenige, die verstehen, dass nicht alles einen Wert hat und nicht jede Handlung ein scheißverdammter Handel ist. Und jetzt scher dich zum Teufel. Geh mir aus den Augen, scheiß Uhre. Wer war das denn? Nicht so wichtig, irgend eine Sängerin. Und die hat dich in den Brunnen geschmissen. Nein, eigentlich habe ich sie nass gemacht und sie hat kläglich versucht, sich zu wehren muss mich bei dir entschuldigen. Ich war heute Abend, also eigentlich die ganze letzte Zeit. Ich habe voll den Tunnelblick gehabt und dich gar nicht mehr wahrgenommen. Es tut mir ja auch total leid. Wir haben beide nicht mehr ins Wesentliche gedacht und total den Bezug zueinander verloren. Also im Prinzip war ich ja auch nicht immer ganz fair und habe Dinge gesagt, die ich im Grunde genommen... Ja, eigentlich also, wir beide sind schon... Die Welt ist schon manchmal komisch. Ja, meistens ist sie ziemlich schlecht. Manchmal hält sie aber auch Überraschungen für uns bereit. Warum meinst du das denn? Erinnerst du dich daran, dass ich mit dir nach Guatemala wollte? Puerto Barrios, Tikal. Ja, aber wie sollen wir denn da hinkommen? Fliegen können wir ja nicht. Ich habe Thorsten und Frank getroffen und die haben mir von einer Möglichkeit erzählt. Kennst du Derek noch, den Ami mit dem Vollbad? Ja, der, der bestimmt. ja genau der. der. Thank you. Ich war so schrecklich einsam. Ich hatte das Gefühl, nicht in diese Welt zu gehören. Ich. Stopp! Ist Kakao? Nein, wir treffen uns morgen um 10 hier und dann können wir nochmal über den Kakao reden. Morgens oder abends um 10? Na, was meinst du? Mhm. It's right behind my eyes, an answer to a question that I didn't know I starting to